Ich habe die Handgelenks-3D-Daten von Bryson Deschambeau bekommen und kann somit seinen Schwung in Einzelteile zerlegen. Ich werde immer wieder von Hobbygolfern gefragt, ob ich ihnen den Schwung von Bryson beibringen kann. In diesem Video möchte ich dir erklären, was man von ihm lernen kann und von welchen Sachen man in seinem Schwung absehen sollte bzw. welche Sachen gesundheitliche Risiken bergen. Also bleibt dran, wir starten jetzt. Dieses Video ist in drei Teilen unterteilt. Als erstes sprechen wir über Brysons Golfschwung im Detail und hier insbesondere über den Handgelenkseinsatz vom Setup bis zum Finish. Danach sprechen wir, wie Bryson in seinem Golfschwung Power erzeugt und wie er dabei den Ball trotzdem noch einigermaßen gerade schlägt. Hier geht es um Technik und nicht um seine körperlichen Fähigkeiten. Und am Schluss zeige ich dir noch eine Übung, die du von Bryson lernen kannst, damit du auf der nächsten Golfrunde für Gesprächsstoff bei deinen Flightpartnern sorgst. Mike Schei, der Trainer von Bryson Dejambault, hat mit den Handgelenksensoren von Hackmotion Bryson Schwung aufgenommen und Hackmotion zur Verfügung gestellt. Diese wiederum haben mir erlaubt, die Daten von Bryson in diesem Video zu verwenden und ich möchte mich recht herzlich bei Hackmotion bedanken, dass ich das tun darf. Und ich werde hier immer wieder Graphen bzw. Zahlen einblenden für die, die es interessiert. Schauen wir uns mal ganz kurz, was Bryson so anders macht wie alle anderen Golfer. Und zwar, Bryson versteht es wie kein anderer, die Schlagfläche im Treffmoment zu stabilisieren. Wie er diese Schlagfläche stabilisiert, dazu komme ich etwas später noch. Aber fangen wir mal im Setup an. Bryson hat ja die Idee, dass er mit einem sogenannten Impact Fix beginnt im Setup. Was ein Impact Fix ist, das kannst du in dem Video sehen, das ich letztens gedreht habe. Hier unten in der Beschreibung kannst du nochmal den Link sehen. Aber ein Impact Fix ist im Prinzip nichts anderes als eine, eine Übung, wo man versucht, im Treffmoment quasi zu starten. Und er simuliert quasi die sogenannte Treffmomentposition. Und es ist normal im Treffmoment, dass das linke Handgelenk schon etwas palmar gebeugt ist. Also heißt, Wenn der Handrücken so steht, nennt man das palmar. Das ist dorsal in die andere Richtung, nur dass wir etwas Anatomie gemacht haben. Und die meisten Golfer, die eben einen Ball gut treffen, haben eine leichte Palmarbeugung oder sind zumindest flach mit dem Handgelenk. Und das ist eine Sache, die Bryson bereits im Setup macht. Er hat eine Palmarbeugung. Das ist extrem ungewöhnlich. Ich kenne keinen einzigen Golfprofi auf der Welt, der das macht, außer er. Das heißt, er steht im Setup da mit einer Palmarbeugung und hat bereits die Hände sehr hoch. Ja, das ist eben diese Treffmomentposition, dieser Impact Fix, den er versucht zu simulieren. Also das ist etwas, was man im Setup schon absolut außergewöhnlich ist. Kein Golfer hat eine Palmarbeugung im linken Handgelenk außer Bryson. Und warum er das macht, erklärt er eben noch einmal später. Das nächste, was man denken würde, ist, dass Bryson die Handgelenke ja quasi gar nicht einsetzt. Also er hat ja die Hände eben so fixiert und man glaubt, er macht gar nichts. Tatsächlich aber winkelt er sehr wohl seine Handgelenke und er macht das aber erst sehr sehr spät im Schwung. Erst ungefähr hier beginnt er erst mit den Handgelenken zu winkeln. Er versucht auch sehr sehr wenig zu winkeln. Hier in dem Graphen siehst du da die blaue Linie, wie sie hinaufgeht. Das bedeutet Radialwinkel. Das heißt, der Schläger geht, das Handgelenk winkelt hinauf, der Schläger geht damit auch hinauf. Das heißt er radia, winkelt radial in dieser Phase, aber eben etwas später als allen anderen Golfern. Er versucht sicherlich, das etwas zu reduzieren. Den Schwung, den du hier siehst, ist ein, ja, ein ganz normaler Treiberschwung von ihm. Also, jetzt wo er nicht extrem drauf draufgehaut hat, trotzdem noch lang genug für viele von uns. Aber er hat trotzdem circa 30 Grad Radialbeugung, also hinauf hier. Das heißt, dass die Handgelenke steif sind bei ihm, das stimmt nicht. Auch verändert sich sein Handgelenk noch in eine andere Richtung. Und zwar, er geht jetzt von dieser Palmarflexion, also von dieser Beugung hier, in eine leichte Dorsalflexion. Das ist sehr normal, wenn man eben die Handgelenke anfängt zu winkeln. Das heißt, auch wenn Bryson das Gefühl hat, er macht gar nichts mit den Handgelenken, siehst du trotzdem hier, dass eben die Handgelenke sowohl mehr machen, als man denken würde. Und das schaut jetzt auch nicht wesentlich anders aus, wie bei anderen Profis. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Wie gesagt, das einzige Außergewöhnliche ist vielleicht, dass er etwas später zum Winkeln beginnt im Aufschwung. Dann im Abschwung siehst du, dass Bryson nicht viel Lag erzeugt. Das heißt, er kriegt maximal vier Grad dazu im Übergang. Das ist nicht sehr viel. Das heißt, er versucht nicht den Lag zu halten. Nein, man sieht immer wieder Probeschwinger von Bryson, wo er sogar versucht, hier die, ja, den Lag loszuwerden, den, die Handgelenke zu entwinkeln. Das ist äh, sicherlich ein Thema, mit dem sich Bryson sehr, sehr stark beschäftigt. Er beschäftigt sich auch im frühen Abschwung damit extrem, dass er am Latt zieht, sagt er immer, dass er die Hände runterzieht, um Geschwindigkeit zu kreieren. Aber was er nicht versucht, ist eben, die Handgelenke stark zu winkeln. Und ich denke, das ist etwas, was auch Hobbygolfer lernen können von ihm. In dem Fall, dass das keine sehr gute Idee ist, dass man aktiv versucht, Lag zu erzeugen. Dann kommen wir hinein in den Treffmoment. Und jetzt sehen wir, dass Bryson den ganzen Winkel, den er hier gehabt hat, wieder entwinkelt hat. Er ist ungefähr wieder in derselben, in derselben Streckung hier, in der Ulna-Anstreckung hier, die er gehabt hat am Start. Das heißt, ist radial hinauf, Ulna sagt man, ist, wenn es hinuntergeht hier. Und er hat dieselbe Position mehr oder weniger, wie er es gehabt hat im Setup. Sein Handrücken ist wieder zurückgekommen von dieser Position, also von der Dorsalflexion wieder in die Palmarflexion und sie ist sogar ungefähr um 10 Grad mehr geworden, diese Palmarflexion. Das ist ähm, auch wieder nichts Ungewöhnliches, weil Profigolfer normalerweise 20 bis 30 Grad äh, von, vom Setup zur Treffmoment verlieren. Das heißt, wenn sie Dorsiflex waren hier, circa 20 Grad, ist es ganz normal, dass man ja, so 5 bis 10 Grad Palmar wird im Treffmoment, das sieht man bei fast allen Golfern, das macht auch Bryson. Nur weil er eben schon so extrem begonnen hat mit dieser starken Palmarflexion, hat er jetzt nicht mehr so viel Bewegungsfreiraum und jetzt verliert er nur quasi nur mehr 10 Grad. Das ist also das ist etwas sehr Ungewöhnliches, aber wie gesagt, auch sein Griffstil ist auch sehr, sehr ungewöhnlich. Aber am Ende des Tages macht er hier das genau Gleiche, was alle anderen Profis auch machen. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt der Unterschied, wo ja, sich vielleicht ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Und zwar ist es absolut üblich, auch bei Profischwingen, dass das linke Handgelenk im Treffmoment im Prozess ist, in eine Dorsalbeugung zu gehen. Das heißt, es löst sich von hier nach hier auf. Das ist ganz normal. Hobbygolfer übrigens beginnen damit schon oft viel zu früh. Da kriegt man dann oft diese gelöffelten bewegungen ja aber bei Profigolfern ist es auch üblich dass sie eben das machen aber sie machen es ein klein wenig später das unterscheidet die profis von den amateurgolfern und preisen macht es auch aber der unterschied ist preisen macht es in einer wesentlich langsameren rate das heißt er geht tatsächlich hier nicht aggressiv daher sondern er geht sehr gemächlich hier zum ball und durch den ball durch das heißt er verliert schon was aber eben nicht sehr viel Warum macht er das? Er macht das deswegen, weil das seine Schlagfläche mehr kontrolliert. Er möchte nicht, dass er hier unabsichtlich zu früh zusammenbricht, dass die Schlagfläche nicht unabsichtlich hier nach links zeigt. Und deswegen versucht er diesen Faktor so gut wie es geht zu limitieren. Eben Deswegen hat er eben diese hohen Hände im Setup. Deswegen hat er auch einen sehr dicken Griff, wo er den Schläger etwas mehr in der Handfläche halten kann. Sicherlich mehr wie die anderen Profi-Golfer, die den Schläger etwas weiter unten in den Fingern haben. Und dadurch schafft er es eben hier diese Rate rauszunehmen und hat eben diese, ja, diese extreme Dorsalflexion hier nicht im Treffmoment. Das Interessante an der Sache ist ja auch, dass ja eigentlich diese Bewegung hier auch eine Powerquelle ist. Also wenn man diese ja komplett ausschaltet, dann ist man ja nicht wirklich in einer Position, dass man den Ball äh, weit schlagen kann, weil wenn du jetzt hier schaust, ich bleibe nur so, geht der Schlierkopf nicht wirklich schnell durch den Ball. Wenn ich aber hier was mache, bekomme ich sehr wohl Geschwindigkeit. Das heißt, es kann auch eine Chance sein, das zu machen. Es muss nicht nur ins Verderben führen, ja, wenn man das macht. Also ins Verderben führt es eigentlich nur, wenn man da hinten ist. Aber Bryson hat diese Quelle eben ausgeschalten. Jetzt braucht er eine andere Powerquelle, wie er eben zur Geschwindigkeit kommt. Weil ihm ist das lieber zu halten, damit er eben diese Stabilität hat. Und da macht Bryson jetzt was ganz was interessantes. Er verwendet eine sehr, sehr hohe Rate an Supination. Was heißt das? Das heißt, wenn der Arm jetzt in dieser Stellung hier ist, also dass die Handfläche hinunter zeigt, ja, dann nennt man das eine Pronation. Man kann sich immer das vorstellen, wenn man ein ein Leibbrot hält, eine Pronation, nicht mit BWP, ja, Pronation, oder eine Supination. Da kann man sich vorstellen, man hält eine, eine Suppe, eine Tasse eine, Suppe hier, ja, eine Supination. Und Bryson hat eine sehr hohe Rate der Supination hier unten. Und zwar ist es normal bei den meisten Profis, dass wenn der ja, Schaft so circa hier bei parallel ist, dann ist der linke Arm in einer Position, wo er noch circa 60 Grad... Supination braucht, dass er wieder auf Null kommt. Also hier ist er 60 Grad proniert und dann geht er hier auf Null. Und dann ist es normal, dass Sie circa hier bei scharf parallel auf der anderen Seite ja auch wieder so 60 Grad haben. Das heißt, der Bewegungsumfang ist circa 120 Grad. Bryson hingegen hat hier einen Bewegungsumfang von fast 145 Grad. Das heißt wesentlich mehr Supination. Und wenn du das jetzt anschaust, wie Supination ausschaut hier dann siehst du hier, dass der Schlierkopf hier sehr schnell wird. Wenn ich keine Subination mache, wird es langsamer. Und das ist zum Beispiel das, was Dustin Johnson macht. Er macht hier fast gar nichts, aber dafür macht er hier was, mit seinem extremen Griff löst er hier auf. Also du kannst also verstehen, man hat, man hat Möglichkeiten zu wählen, wie man einen Schwung macht, aber man sollte sich eben auch ein wenig mit den Handgelenken beschäftigen. Auf alle Fälle ist das mit der Supination etwas, was Hobbygolfe in der Regel überhaupt nicht gut können. Und ich würde dich bitten, dass du immer noch dran bleibst, weil wir nämlich dann später eine Übung machen, wo ich mit dir daran arbeiten werde. So, jetzt wo du verstanden hast, was die Hauptgründe sind, warum Bryson so stabil ist, eben weil er hier wenig Dorsalflexion hinzugibt und weil er hier mit einer hohen Supinationsrate arbeitet, neben seiner intensiven Körperrotation natürlich, ja, ist es wichtig, dass du auch verstehst, wie er es trotzdem schafft, diese Supination zu stabilisieren. Und zwar ist es ganz interessant, dass er ein Konzept der End Range of Motion verwendet. Was heißt das? Und zwar, wenn ich jetzt hier ganz normal stehe und den Arm einfach so in einer normalen Position halte, dann siehst du hier meinen, von meinem Ellbogen die Innenseite hier. Ja? Und der Oberarm, der befindet sich bei mir in einer auswärts Rotation, also in diese Richtung rotiert. Ja. Bryson aber macht das anders, er ist eine Innenrotation, er versucht den Oberarm in diese Position zu bewegen. Ich erkläre dir dann gleich, warum er das macht. Aber nur mal zurück zu dieser Außenrotation. Wenn ich hier bin und ich sehe ich mir den Unterarm jetzt mehr an, da kannst du hier anhand der, des Handrückens ungefähr erkennen, wohin die Schlagfläche zeigt. Und zwar kann der Oberarm so sein, jetzt könnte der Unterarm so sein. Dann würde der Ball nach rechts gehen, er könnte zum Ziel zeigen, da geht der Ball gerade oder kann auch so sein. Das heißt, ich habe eine riesengroße Variante an Möglichkeiten, was der Unterarm machen kann, egal was der Oberarm jetzt gerade macht. Bin ich jetzt aber zum Beispiel in einer Innenrotation, also maximal einwärts gedreht, dann habe ich hier auf einmal ganz eine andere Range of Motion, das ist ein ganz anderer Bewegungsfreiraum. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Unterarm supiniere, denke noch an die Suppe hier, und dabei oben einwärts gedreht bleibe, dann siehst du, kann ich nicht mehr drehen als so viel. Das heißt, ich kann so viel supinieren, wie ich will. Ich kann eigentlich nicht übers Ziel hinausschießen. Ja? Und das ist etwas, was Bryson in seinem Golfschwung nützt um eben so eine starke Supinationsrate überhaupt haben zu können und dabei nicht immer links abzuhauen, dass er eben hier das so eingestellt hat, dass er im Treffmoment den Oberarm eingedreht hat und quasi nicht überkochen kann, dass also er nicht drüber gehen kann über das und kann er halt jetzt so hart draufschlagen, wie er möchte, das tut mir persönlich sogar etwas weh, aber er kann so, weit, so viel supinieren, wie er möchte, er kann im Prinzip den Ball nicht wirklich links schlagen, außer er würde jetzt irgendwas komisches machen mit dem Körper oder so. Gut, jetzt müsst ihr vielleicht denken, es ist sehr spannend, diese Sache, aber was kann ich als Golfer davon lernen? Die Sache ist die, fast alle Hobbygolfer haben Problem mit dieser Supination. Deswegen haben sie auch diese Chicken Wings. Also die meisten Golfer, wenn ich die auf dem Hack Motion auf diesem Sensor messe, äh, sieht man, dass der Ellbogen eigentlich in eine Pronation geht, also Richtung einer Pronation geht und nicht in eine Subination. Dadurch bleibt die Schlagfläche häufig sehr, sehr offen. Zusätzlich verwenden sehr viele Hobbygolfer auch einen Griff für Bryson DeChambeau, aber unabsichtlich, und zwar zu stark nach links ausgedreht. Das heißt, wenn ich nicht supiniere und wenn ich einen dabei einen Griff habe, der quasi untergedreht ist, nach links, so wie Bryson es hat, dann passt das nicht zusammen. Und das sind eben diese Slice, die alle Golfer schlagen. Das heißt, für den Hobbygolfer empfehle ich auf keinen Fall den Griff von Bryson Deschambeau. Und... Ich möchte jetzt, dass wir eine Übung machen, wo du lernst zu supinieren und wo du auch lernst, den Handrücken in einer gebeugteren Stellung im Treffmoment zu haben. Weil die meisten Golfer, die jetzt einen, ja, diesen Chicken Wing machen, diese, diese zu wenig Supination machen, die brechen auch hier zusammen und machen eben diese Löffelbewegung. Und die brauchen ein ganz extremes Gefühl von Palmar im Treffmoment und auch nach dem Treffmoment. Obwohl das gar nicht passiert, aber man braucht dieses Gefühl. Und man braucht dieses extreme Gefühl von Supination. Und der werde ich dir jetzt eine Übung zeigen. Und zwar diese Übung habe ich gelernt von, ich glaube es war Brian Manzella, und die heißt Wedding Ring Up, Ehring Rauf Übung. Ich habe jetzt inzwischen einen Ehring, ja. den gebe ich mir auf die auf, den linken, auf den linken Hand. Und die Übung sieht so aus, dass du einen ganz normalen Griff machst, bitte leicht dorsal, so wie, wie es eigentlich Lehrbuch ist, würde ich dir schon empfehlen. Und wenn du jetzt... Äh, Aufschwingst, schaust du wieder, dass der Handrücken hier relativ flach ist. Aber jetzt kommt ich möchte, dass du versuchst, im Abschwung runter zu beugen, in diese Richtung. Das heißt, die Schlagfläche jetzt zur Kamera zu drehen, ja, in das Gefühl. Jetzt sehe ich den E-Ring nicht, ja. der ist weg. Wenn ich das in die falsche Richtung machen würde, also hier, da würde ich den E-Ring sehen. Drehen weg und jetzt schwinge ich durch und jetzt kommt Jetzt, wenn ich durchschwinge, möchte ich, dass der Ring auf dieser Seite erscheint. Okay, auf dieser Seite. Das heißt, ich mache das einmal ganz kurz durch. So, das ist eine ganz extreme Position. Ich mache das mal hier vor. Also schaut ziemlich blöd aus. Aber das ist eine extreme Übertreibung. Und Manchmal braucht es Übertreibungen. Weil wenn du diese Übung machst mit dem Ring, dann hast du eben garantiert, dass du auf keinen Fall zu früh das gemacht hast. Und... Es fördert auch diese Supination hier. Das heißt, du kannst dir wirklich auch vorstellen, dass du hier die Suppe hast. Ja? Du kannst in den Suppentopf hineinschauen und hier hast du den E-Ring. Ja? Und diese Übung würde ich immer wieder mal machen, wenn du jemand bist, der Probleme hat mit Slice oder mit äh, ja mit dem Chicken Wing. Und lass mich bitte unten in den Kommentaren wissen, wie es mit dieser Übung vorangeht. Wenn du mehr über Brysons Schwung lernen möchtest, da habe ich vor kurzem mal ein ganz interessantes Video gemacht, wo ich noch mehr über seinen Schwung erzähle. Bitte schau das unbedingt als nächstes an und viel Spaß bei den US Masters diese Woche.